Hallo ihr fantastischen Leute da draußen, Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich und heute haben wir einen Wunsch vom guten Kurojin dran, an dieser Stelle viele Grüße an dich und der hat sich Darkman für den Gameboy gewünscht. Ja, Der Video Videogame Nerd hatte ja vor einiger Zeit mal die NES Version betrachtet und Wer den irgendwie, irgendwie Video Game Nerd kennt, weiß, das Spiel war nicht so der Bringer. Mal gucken, wie die Gameboy-Version ist. So, auf den ersten Eindruck sieht das ja gar nicht mal so schlecht aus. Kurze Service-Meldung. Der Kurojin hat auch einen YouTube-Kanal, den verlinke ich euch natürlich unten. Schaut mal bei ihm vorbei, lasst mal ein paar Grüße da. Und ich würde sagen, wir schauen hier einfach mal rein. So von der Grafik her überrascht mich das. Das sieht gar nicht so verkehrt aus. Ne? Hier so ein bisschen die, die Vorgeschichte. Gucken wir, okay. Hä? Okay. Also der eine Knopf ist ein up. Der eine Knopf schlägt. Und der andere wechselt die Richtung. Okay, es ist, es ist, ich, bin, ich bin etwas echt verwirrt, weil das sieht cool aus. Ne? Also das ist der eine Knopf ist halt wirklich nur Schlagen, ne? links, rechts. Und der andere ist halt den Tritt nach hinten und dann dreht er sich automatisch um. Das heißt theoretisch für schnelle Richtungswechsel. Dann frage ich mich allerdings, der Gameboy hatte gerade mal zwei Tasten. Warum es da für die Entwickler nötig war so eine Taste mitzumachen. Vor, vor, vor, vor allen Dingen, ähm, es ist ganz schwer, sich dran zu gewöhnen. Und natürlich äh, wird man hier in eine Ecke gehauen. Okay. Es, es ist halt super seltsam. Irgendwie. Man, und ne, wie jedes gute und falsche Beat'em ab. up aber, nee, irgendwie scheint die, scheint die steuerung nicht zu so sein, aber, aber irgendwie tritt er auch so automatisch nach hin, obwohl ich die andere Taste drücke ähm okay anscheinend ist es halt notwendig, weil die Gegner einen halt umzingeln okay, also hat das Spiel gemerkt, meine KI ist ein bisschen blöd ein bisschen unfair und deswegen muss ich da jetzt irgendwie Abhilfe schaffen oder was ist so verwirrend mit, oh, nein du sollst doch nicht ich drücke dieselbe taste wie mit schlagen und plötzlich oder ist oder ist das wenn, wenn ich die richtung drücke warte ich, ich muss mal kurz oh, ich ich, ich gerade gucken ob ich nach links oder rechts drücke dass er dann quasi diesen trip macht so scheint mir gerade gefühlt fast aber, aber es fühlt sich einfach super unorganisch an weil bei, bei Beat'em up natürlich immer das Steuerkreuz drückt, um halt irgendwie hinzugehen. Und, und wenn man dann halt zufälligerweise mit, mit, mit auf den Schlag drückt, ändert er halt halt die, die Richtung, was, was er gar nicht wollt. Das heißt, wenn ihr kämpft, müsstet ihr das, das Steuerkreuz eigentlich in Ruhe lassen. Ich finde es schade, weil technisch ist, ist das die Musik ist in Ordnung. Äh, grafisch sieht es auch gut aus. Aber was soll das? Ja. Ah, okay. Das, das, das, das, das Treten macht er quasi, wenn ich ähm, das Steuerkreuz drücke. Das heißt, es gibt. Nee, also hier drücke ich jetzt nicht. Also irgendwie steige ich da noch nicht so ganz durch. Also der Knopf ist zum Schlagen. Der Knopf ist zum Treten. Aber dann, ich habe den gerade selber weiter gedrückt. Und dann schlägt er weiter. Ich, ich, ich verstehe es nicht. Da würde natürlich wahrscheinlich die Anleitung Abhilfe schaffen. Aber... Äh, ganz seltsame Steuerung. Ver, ver, <lacht> wie ihr wie, wie, wie seht, es, es, es, es verwirrt einfach nur. Ich, ich, ich kapiere es nicht. Und schon Game Over. Also wirklich, hier ist die Steuerung wirklich der ha ja, Endgegner. Also das Spiel ist gut gestaltet und alles. Da sage ich ja nichts gegen. Ähm, aber die Steuerung, ich, ich, ich, ich, ich kapiere hier das Kämpfen nicht. Ich, ich habe jetzt gerade keine Steuerkreuz gedrückt und dieselbe Schlagtaste und, und, und, und, und der Tritt nach hinten. Warum? Warum? Also... So so die, die, die Turtles, bitte im abspiele Da kann man sich äh, orientieren. Ein Knopf zum Schlagen, ein Knopf zum Treten. Richtig straightforward. Aber... Wenn man beim Beaten ab dass das Gefühl hat, dass die Spielfigur gerade eben nicht das macht, was man will. Schwer. Schwer. Ich glaube, das wird auch keine lange Folge. weil Wahrscheinlich kann man sich sogar auf die Steuerung einlassen. Aber ganz ehrlich, das Spiel sieht gut aus und alles, aber ob es das wert ist... Vor, vor, vor allen Dingen, ihr werdet hier werde ja ständig umzingelt. Das ist nervig. Ja, und dann sah ich schnell hier im klassischen Lockdown. Das wissen die Gegner anscheinend auch. Okay, das war elegant. Das war natürlich. Äh, dafür wäre die Funktion natürlich sehr gut. Aber muss ich zugeben, habe ich eher aus Versehen ausgelöst. Sagen wir es mal so. Ich hätte aber ganz schön viel aus hier, der junge Mann. Komm. Nicht umzingeln lassen. <lacht> Schafft man es ja halt nicht. Äh, einmal, einmal. So. Und kick in die Fresse. Ich dachte, ich schlag den einen und dass ich den mit dem Tritt so etwas... Ich sag mal, was dann kann. Also, ne? Äh, etwas betäuben kann. Ne? Oh. Wieso schlägt er denn da nicht weiter? Warum schlägt er nicht in diese Richtung weiter? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Aber toll ist wirklich was anderes. Die Musik, wie gesagt, ist Geschmackssache, aber ich finde sie jetzt per se jetzt erstmal nicht schlecht. Ne? Da haben wir schon mal Schlimmeres gehört hier in dem Format. Na, ne? komm. Okay, okay. habe ich erledigt anscheinend. Aber so ein bisschen ist mit den High Pitchen geht es mir auch auf den Keksen. Musik muss ich zugestehen. Toll, jetzt habe ich hier Ninja... äh, Ninja wer, wer für den Stern. Eine St Ach, ihr, ihr wisst, was ich meine. Okay, das ist natürlich... Also an sich eine interessante äh, Kombination. Ne? Ich muss jetzt hier kämpfen und trotzdem immer hier auf, auf, auf, auf die Ninja-Sterne achten. Ich wollte doch nach vorne schlagen, Junge. Wow, spannende Kämpfe. Immer noch nicht tot. Ich will auch eine Waffe haben, was soll denn das? Okay, kann ich aufheben? Wieso? Ich muss doch die Parfüm irgendwie aufheben können. Doch unten? Nee. Ah. Keine Ahnung, wie ich es gemacht habe. Und ich verlese schon wieder. Ah, diese Steuerung. Der Gameboy hat zwei Knöpfe. Wie kann man die so... Und oh, es geht ja natürlich noch Zeit. Ich habe doch gar nicht so viel Zeit vertrödelt. Boah, nee, also die Gameboy-Version kann ich euch definitiv nicht empfehlen. Trotzdem, danke für deinen Wunsch, lieber Guru Jin. Falls ihr auch Wünsche habt, egal ob 8 oder 16 mit Gameboy Color, hätte ich mal wieder Bock drauf, wenn ihr da irgendwie mal so Vorschläge habt. dann Ab in die Kommentare damit. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vor habt, ihr Lieben. Tschüss.